Wenn Sie es schön, wenn Sie wüssten, dass Ihr Partner sich täglich einen kleinen schönen Moment aus Ihrem Beziehungsalltag notieren würde. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie dann weniger Schmerz empfinden würden, wenn er oder Sie Ihnen manchmal ein wenig auf die Zehen steigt. Und es dann vielleicht Ehe verzeihen oder einfach nur übersehen könnten. Wer weiß, vielleicht geht es Ihrem Partner genauso.